So, willkommen zur Wikipacker WG 2020 auf dem RC3 Remote was sonst in diesem Jahr. Wir sind heute hier von Jugendhakt und möchten euch ein bisschen was zu den Jugendhakt Clubs erzählen. Die Events kennt ihr ja schon seit Jahren und nehmt daran teil. Ich habe das Vergnügen, heute mit Jasper zu sprechen aus Heidelberg. Hallo. Und mit Lisa aus Heilbronn. Hallo. Hi, wie geht's euch heute? Gut. Äh, pandemiebedingt super. Weil aus, die Sonne scheint, man wird ja äh, anspruchsloser. Okay, aber dafür habt ihr umso mehr Spaß wahrscheinlich in den Labs. Ich würde die erste Frage gerne an Jasper stellen. Jasper, du bist ja eigentlich auch schon so ein altes Abpacker, ähm, was seit ein paar Jahren das Jugendtakt-Event in Heidelberg organisiert. Und genau. jetzt, seit diesem Jahr, hast du auch ein Lab. Wie kam es dazu? Und was unterscheidet dann so ein Event von einem Lab? Genau, also wir sind hier in Heidelberg seit äh, 2018 auf der jugend landkarte karte fest verortet und, ähm, genau, und betreiben hier schon seit äh, über fünf Jahren so ein Makerspace, in dem wir eigentlich schon immer irgendwie sowas machen wie so ein Lab, ähm, aber haben uns dann total gefreut, dass wir jetzt auch unter dem Label jugend -Hack lab hier ein ganz besonderes Angebot für Jugendliche schaffen können, was eben, und da liegt auch schon der große Unterschied zu den Hackathons, einfach ein Angebot ist, was regelmäßig stattfindet, denn ähm, alle, die die Hackathons kennen, von Teilnehmerinnen oder Mentorinnenseite, wissen, wie viel Energie, Leidenschaft und Spaß bei diesen Events äh, herrscht. Und ähm, oftmals geht so ein Event einfach viel zu schnell vorbei oder eigentlich immer. Und wir haben uns oft schon gefragt, äh, wie kann man das eigentlich irgendwie, diese Energie weitertragen? Wie kann man ähm, regelmäßiger an Projekten arbeiten und dabei auch Ideen umsetzen, die manchmal eben mehr als nur ein Wochenende brauchen? Und ähm, genau, ich glaube, das ist genau das, in diese äh, Kerbe schlägt, die Idee und das Konzept der Jugendhack Labs. Das äh, tolle Motto mit Code die Welt verbessern, äh, auf so eine Verstetigung bringen ähm, und Jugendlichen in ihrer Region die Möglichkeit geben, sich ja, einfach regelmäßig zu vernetzen, dabei wirklich bleibende Freundschaften aufzubauen und eben auch Projekte zu realisieren genau, die einfach ein bisschen zeitaufwendiger sind ähm, und wo man dann vielleicht auch etwas langsamer, aber ein bisschen mehr Ruhe lernen kann. Und äh, genau, aber letztlich ist die Idee gleich. Die Konzepte sind sehr ähnlich. Ähm, wir haben ja das, ähm, alles, was in puncto Code of Contact, die ganzen Werte, die ganzen ähm, Philosophie, äh, ob das jetzt Jugendhack-Hackathon oder Jugendhack-Lab ist, ist eigentlich vollkommen egal. Es ist ja alles Jugendhackt. Ähm, auch der Austausch und die Beziehung mit den Mentorinnen ist letztendlich die gleiche. Vielleicht noch ein bisschen intensiver in den Labs Genau, und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, jetzt äh, da mit on board zu sein und haben genau erst ganz kürzlich im November im Nachgang zu unserem Hackathon unser Jugendhack-Lab eröffnet. Hier im DRI in Heidelberg in unserem Makerspace. Ja, genau, ihr solltet ja eigentlich schon im Frühjahr öffnen, und dann kam, ihr wisst schon, das ist ja fast schon das Wort äh, 2020. Ähm, von daher ein bisschen verspätet, aber fast zeitgleich mit Heilbronn. Lisa, magst du mal erzählen, ähm, du bist ja ganz relativ neu hier im Jugendtaktkosmos. kosmos genau. Was für dich so die Erfahrungen sind, bis jetzt, die du gemacht hast? Ja, Mächtet, wie du ja gerade gesagt hast. Ich bin ja im äh, Oktober ganz, ganz frisch gestartet und hat es natürlich ein bisschen äh, schwieriger gemacht, gerade weil man sich natürlich nicht so sehen kann äh, wie unter normalen Bedingungen. Aber... Ähm, ich glaube, wir haben es super gelöst und wir haben dann ähm, Ende November aufgemacht. Und natürlich geht man mit einer gewissen Sorge ran. Erreicht man die Jugendlichen, kann man ein Angebot schaffen, äh, was noch Spaß macht neben den ganzen Online-Veranstaltungen, Homeschooling. Aber ich glaube, äh, wir haben es tatsächlich ganz gut geschafft und haben jetzt nach drei Veranstaltungen tatsächlich schon so einen kleinen Kreis aus... Äh, man könnte fast sagen alteingesessenen Jugendlichen, die jetzt alle drei Veranstaltungen mitgemacht haben. Und ich glaube, es kann tatsächlich auch gelingen, eben online so eine gewisse Art Schutzraum zu schaffen, wo die Jugendlichen sich wohlfühlen, wo sie auch auf eine gewisse Art und Weise sogar schon Vertrauen fassen können. Also wir haben jetzt gemerkt, von der ersten bis zur dritten Veranstaltungen, die Jugendlichen werden lockerer, sie machen ihre Kameras an, sie sprechen mit den Mikrofonen und nutzen eben nicht nur den Chat. Und äh, das ist sehr schön zu sehen, dass es auch digital gelingen kann. Ja, das klingt doch schon mal ziemlich gut, trotz ähm, angehender Remote-Müdigkeit. Aber das ist wahrscheinlich das neue, die ähm, neue The New Normal, woran wir uns gewöhnen müssen. Oder auch nicht. Ich will mich eigentlich nicht dran gewöhnen. Ich glaube, viele Jugendliche freuen sich auch wieder live und direkt ähm, dabei zu sein, denn einige Sachen gehen ja noch nicht. Also, Jasper, bei euch im Makerspace ähm, ist es nun schwer, Remote an so eine ct präse ja, zu kommen oder so. Ist, absolut. Hier ist ein bisschen, also sehr, sehr äh, schade, dass hier einfach stille eingekehrt ist. Ähm, und also wir brennen darauf, endlich wieder hier richtig unsere Türen und Tore aufzumachen. Und hatten auch natürlich für das Konzept, wie wir unser Lab starten wollten, mussten wir da komplett umplanen, denn wir wollten eigentlich mit so einer ja, kompletten Makerspace-Einführung starten, mal zu lernen, äh, wie funktioniert ein 3D-Drucker, was ist Lasercutting, ein äh, bisschen mit der äh, Elektronik-Ecke tüfteln. Und genau, das konnten wir jetzt alles äh, nicht wirklich machen. Äh, und äh, ich meine, ich schließe mich Lisa vollkommen an, dass äh, man remote auf jeden Fall äh, vieles schaffen kann. Ich war Persönlich auch sehr davon überrascht, wie, wie viel da möglich ist. Ähm, freue mich aber wirklich total, endlich wieder mit den Jugendlichen face to face in einem Raum zu sein und ähm, ja, auch einfach die Möglichkeiten, die gerade so eine, so eine Werkstatt einfach auch bietet für die Selbstentfaltung, für das ähm, Spüren der eigenen Energie und irgendwie auch was man mit den Händen und mit Kopf zusammen irgendwie machen kann. Das vermisse ich schon sehr und ist, glaube ich, gerade auch das, was die Jugendhack Labs dann irgendwie auch auszeichnet, dass man eben gerade auch an, Her an Hardware ganz anders arbeiten kann, als das bei den, ähm, bei den Events der Fall ist. Das stimmt. Wir sprechen gerade so ein bisschen über Remote ähm, und darüber, dass eben bestimmte Sachen eben nicht möglich sind, die normalerweise in so einem Makerspace möglich sind. Ähm, was wurden denn bis jetzt für Projekte bei euch gemacht? Also ich meine, ihr seid ganz frisch, aber woran arbeitet ihr gerade mit den jungen Menschen oder woran arbeiten, arbeiten die jungen Menschen gerade? Lisa, magst du kurz so ein bisschen erzählen? Klar, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, womit startet man? Und ich glaube, dass Digitalisierung, so dieses große Wort, man kennt es, die Jugendlichen haben es bestimmt schon mal gehört, aber oftmals begreift man vielleicht auch nicht, warum betrifft mich das eigentlich und wie beeinflusst mich das vielleicht auch in der Zukunft? Will ich da überhaupt mit teilnehmen? Und deswegen äh, haben wir mit einem kleinen Impulsvortrag gestartet und ähm, ja, haben den Jugendlichen einfach gezeigt, was für Möglichkeiten äh, sich ihnen dadurch bieten können. Und dass es tatsächlich auch richtig viel Spaß machen kann, dass wirklich nicht jeder ähm, der Hacker der Zukunft werden muss, aber dass, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, so mit Neugier und mit Offenheit an diese Möglichkeiten ranzugehen. Und das wurde so gut angenommen, dass dann unser erster Programmier-Workshop wirklich ja, mit ganz viel Enthusiasmus, mit ganz viel Spaß gemacht wurde und wie Jasper gerade gesagt hat, es gibt den Jugendlichen so viel, wenn die am Ende ein Ergebnis in der Hand haben und bei uns konnten sie dann eben am Ende einen Taschenrechner programmieren und das sind so diese kleinen Dinge, aber es gibt denen unwahrscheinlich viel, vor allem weil sie dann auch begreifen, was, ja, was Digitalisierung oder IT und Technik für sie selber auch bedeuten kann und wir haben dann wir haben dann uns auch gefragt, was sind denn so die Bereiche, in denen die Jugendlichen wirklich schon mit diesen digitalen Werkzeugen arbeiten könnten? Und haben dann tatsächlich vor wenigen Tagen einen Workshop angeboten, in dem wir den SchülerInnen gezeigt haben, wie sie ihre eigenen Referate mit digitalen Werkzeugen aufpinden konnten. Und wurde wirklich gut angenommen, weil natürlich das biologie -Referat wesentlich näher dran ist als, ich sag mal, eine App programmieren. Obwohl man sagen muss, dass die Jugendlichen sehr ehrgeizig sind, sehr ehrgeizige Ziele haben und wirklich auch sagen, wir möchten Spiele entwickeln, wir möchten eine App programmieren, wir möchten wirklich Dinge schaffen. Und wir arbeiten uns jetzt gerade so Stück für Stück ran, wachsen gemeinsam und macht einfach viel Spaß. Das klingt schon ziemlich cool, das ist ja auch ein für Heilbronn, ihr seid ja da relativ, also ihr seid ja ganz neu da, es gab kein Event. Das heißt, ihr baut euch gerade auch die das Publikum auf, also die jungen Menschen kommen ja relativ neu äh, zu euch. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders in Heidelberg. Dadurch, dass es da das Event gibt, Jogtakt schon nochmal einen anderen Namen hat, macht ihr wahrscheinlich auch schon ähm, selbst remote andere Produkte oder andere Themen, oder? Ja, genau. Also ich meine, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt dahin liegt, dass wir schon länger auf der Jugendkack-Karte sind, was wir jetzt unterschiedlich machen. Ähm, ich meine, was natürlich ein Riesenvorteil ist, ist, dass wir insbesondere, was die unsere Mentorinnen anbelangt, einfach schon ein riesiges, gewachsenes Team haben, von einem Pool von 20 Mentorinnen, die ähm, wirklich auch äh, sehr konstant eigentlich jetzt schon seit drei Jahren hier bei uns im, äh, im Städte-Team sozusagen mit drin sind. Und ähm, ja, womit jetzt wir angefangen haben, ist, äh, wir haben, weil wir eben unbedingt äh, was mit Hardware machen wollten, haben wir äh, den Teilnehmerinnen so kleine Kits geschickt, äh, in denen ein äh, Arduino-Microcontroller mit drin war, ein paar LEDs, ein kleiner Temperatursensor, so ein kleiner Taster und ein Buzzer, um die Jugendlichen sozusagen in das mikrocontroller programming einzuführen. Denn was wir vorhaben, ist ja auch mal wieder ganz getreu dem Motto mit Code die Welt verbessern, ist eine CO2-Ampel für die Klassenzimmer oder auch für zu Hause mit den Jugendlichen zu, zu bauen, die denn genau... Wie wir ja wissen, überträgt sich äh, das Coronavirus über die Aerosole vor allem. Äh, und man soll viel lüften, aber man weiß eigentlich oftmals gar nicht genau, muss man jetzt schon lüften? Lüftet man zu viel, zu wenig? Gerade in den Klassenzimmern das ist es ein Problem. Und da hilft natürlich so eine CO2-Ampel, denn ungefähr mit dem CO2-Level steigt auch die Aerosolkonzentration. Äh, und das ist auch, glaube ich, ein schönes Beispiel für das Jugendhack-Netzwerk. Denn ähm, im Verstehbahnhof in Fürstenberg im Lab äh, haben Daniel und Simon haben dort äh, so eine richtig coole CO2-Ampel entworfen und wir haben uns gemeinsam sozusagen in der Großbestellung die ganze Hardware ähm, aus China liefern lassen und äh, genau, die wurden dann über Deutschland verteilt und wir haben auch so ein Päckchen abgeworfen bekommen und genau, tasten uns jetzt gerade mit den Jugendlichen ran an den, äh, an den Bau dieser Ampel. Da ist schon viel vorgegeben auch, also es gibt einen fertigen Code, man kann das auch einfach nur zusammenstecken und zack läuft's ähm, und wir wollen sozusagen hinter diesen Code gucken und tasten uns jetzt langsam so ran, und haben jetzt erstmal sozusagen bei Null mit Mikrocontroller-Programmierung angefangen. Ziemlich cool. Jetzt sind hier ziemlich viele Stichworte gefallen, wo ich dachte, ah, da könnte man direkt noch einhaken. Das eine ist, wow, ihr habt die Kids verschickt an die jungen Menschen da draußen und es, das kostet ja alles. Ist es für die Teilnehmenden eigentlich kostenfrei, ins Lab zu kommen? Müssen sie da irgendwas bezahlen? Wie ist das? Also bei uns ist es alles kostenlos. Wir haben tatsächlich den Leuten auch freigestellt, gerne eine kleine Spende zu geben für die Hardware, die sie bekommen haben. Denn, ja, also ich meine, wer es sich leisten kann, kann natürlich mit seiner Spende es wiederum anderen ermöglichen, solche Angebote auch wirklich in Zukunft und dauerhaft immer kostenlos anbieten, ja, wahrnehmen zu können. Genau, aber Labs und überhaupt JugendHakt ist ja eigentlich immer, eigentlich, kostenlos, beziehungsweise für jeden möglich ist, kostenlos zu besuchen. Also ja. es geht ja auch darum, so wenig Hindernisse, so wenig Schranken wie möglich aufzubauen. Wir wollen ja auch diejenigen erreichen, die womöglich nicht ähm, die ideale, ähm, die idealen Voraussetzungen von zu Hause mitbringen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass man eben doch keine finanziellen Hürden überhaupt erst aufbaut, damit man möglichst ähm, vielfältiges Publikum auch erreicht. Ja. Tatsächlich ist es so, dass die Jugendtag Labs eben ähm, offen sind für alle und auch diejenigen, die keinen ähm, kein Laptop zu Hause haben, können sich normalerweise in nicht Pandemiezeiten immer auch einen Leihlaptop äh, ausleihen und mit dem weiterarbeiten oder ein Pad. Ähm, ich weiß von anderen Labs, dass sie ähm, jetzt auch in der Pandemiezeit schon äh, Leihlaptops ausgegeben haben für junge Menschen, was ja total cool ist. Ähm, ein anderes Stichwort, was gefallen ist, äh, war das Mentoring. Ähm, Jugendhakt besteht aus so vielen Menschen, die so viel ehrenamtlich äh, und so viel Herzblut reinbringen, ähm, um Wissen weiterzugeben, um den Spirit weiterzugeben. Und ähm, Lisa, du musstest es dir jetzt gerade frisch aufbauen. Wie klappt das denn, die Mentor Suche? Also vielleicht habe ich da den kleinen Vorteil, dass ja das jugendhakt äh, Lab Heilbronn an der Hochschule Heilbronn verankert ist. Und uns war es von Beginn an ganz, ganz wichtig, dass wir auch so diese Synergieeffekte äh, nutzen, die sich genau durch diesen Standort ergeben. Und äh, wir haben ganz aktiv versucht, Studierende anzusprechen, weil hier natürlich auch der Vorteil besteht, dass sie vom Alter her sehr nah dran sind. Das heißt, dieser Wissenstransfer hat, diese, hat keinen großen Altersunterschied. Der gelingt dadurch ein bisschen leichter, weil die Lebenswelten auch näher beieinander liegen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass es äh, vielen Studierenden richtig doll Spaß macht, das Wissen weiterzugeben und ähm, auch Jugendliche vielleicht auch für ein Studium im IT- oder Technikbereich zu begeistern, ähm, gerade Jugendliche, die vielleicht nicht sofort daran gedacht haben, an eine Hochschule zu gehen und äh, in dem Sinne mit diesem ehrenamt ehrenamtlichen Engagement ähm, es gibt so viele junge Menschen da draußen, die, die ihr Wissen weitergeben möchten, die sich engagieren möchten, denen das Spaß macht und vielleicht auch aus eigener Migrationserfahrung zum Beispiel zehren und wissen, wie schwer es sein kann, überhaupt erstmal an diese Bereiche ranzukommen. Von daher, wir arbeiten dran und wir stoßen da auf sehr fruchtbaren Boden, muss ich gestehen. Ja, das freut mich total. Also wenn ihr gerade zuhört und Lust habt, ähm, euch zu engagieren, ob in Heilbronn oder in Heidelberg oder Fürstenberg oder Cottbus oder Ulm oder in den ganzen anderen Labs, die wir bald gründen werden noch, ähm, könnt ihr natürlich euch immer anmelden unter jugendtag.org/labs. Ähm, Jasper, wie ist es bei dir mit den MentorInnen? Also ich meine, sie kennen nun ähm, diesen krassen Sprint praktisch bei den Hackathons. Wie ist es, wenn sie äh, jetzt regelmäßiger dabei sind? Macht das Ding genauso viel Spaß? Oder ich meine, Lebenswelten verändern sich auch ein bisschen für die MentorInnen manchmal. Ja, also lustigerweise gab es ein paar Mentoren, die sogar auch immer gefragt haben, ja, wann eröffnet denn endlich das Lab? Ähm, weil ich würde so gerne mal ähm, länger an einem Hardware-Projekt mit Jugendlichen arbeiten. Ähm, also ich glaube für für die, die genau das, was dieser beschreibt hat, beobachten wir auch. Und ich glaube, das tun ähm, alle in der Jugend-Hack-Community, dass natürlich der Spaß im Mentoring äh, oftmals ähnlich groß ist wie auf teilnehmenden Seite. Ne? Also das macht einfach Spaß, äh, Wissen zu vermitteln, zu sehen, dass man jungen Menschen äh, irgendwie den Horizont erweitern kann und irgendwie ihnen sowohl mit Perspektiven, was sie vielleicht mal beruflich mit IT machen können, äh, aber irgendwie äh, ganz konkret auch in den Inhalten irgendwie da weiterhelfen, das befriedigt einfach und macht Spaß. Und ähm, genau, also ich glaube tatsächlich, dass das für die Mentoren nochmal eine coole Gelegenheit ist, auch Themen, für die jetzt wirklich auch ihr eigenes Herz brennt, ähm, den Jugendlichen zu vermitteln. Denn was ja bei den Hackathons oftmals der Fall ist, dass ja eigentlich die Ideen und Projekte ja alle von den Teilnehmenden kommen. Das versuchen wir natürlich bei den Labs ähm, auch so ein bisschen, ne, Bedürfnisse, Interessen abfragen. Ähm, aber letztendlich schaffen wir ganz konkrete Angebote auch immer wieder, wo wir einfach sagen, okay, oder wir nehmen uns jetzt vor äh, in... Im Februar wird es bei uns einen Workshop geben, äh, keine Ahnung, zu, ähm, äh, zur Visualisierung von äh, irgendwelchen Animationsgeschichten oder sowas. Und dann haben wir jemanden, der eben Animationsdesign macht, ähm, als Hobby oder vielleicht sogar auch als Beruf. Und dann können sich die Jugendlichen ganz konkret dafür eben auch anmelden. Und äh, das ist natürlich immer wieder was anderes, wenn wirklich die Teilnehmer auf genau die Leidenschaft ihrer Mentorinnen auch irgendwie treffen und andersrum. Und ähm, ja, also unser Feedback bisher äh, war da durchweg gut und die freuen sich auch über dieses etwas, ähm, über das etwas ruhigere Setting. Das ist nämlich so, was schon genannt, ein Hackathon ist tatsächlich einfach ein Sprint, der auch äh, ja, auslaugt, anstrengend ist, ähm, die ganze Zeit so zu socialisieren und so viel ähm, drumherum zu haben, ob das jetzt remote oder physisch ist, das nützt sich glaube ich nicht viel ähm, und da sind die Labs einfach ein ja, bisschen laid back. Deswegen ist auch ein Getränk, äh, was ganz oft bei den Hackathons konsumiert wird, eben eine Mate. Ja. Und ich habe das jetzt ja auch ganz authentisch mal getrunken. Ähm, ja, ich finde, das klingt alles total gut. Ach so, ich habe übrigens gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin übrigens Mechtelt und arbeite hier für den Takt, äh, Lab. Äh, bin dafür verantwortlich, äh, auch äh, im nächsten Jahr. Und guck mal, äh, werde euch gleich noch was erzählen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe vorher noch ähm, Fragen zu den beiden äh, Lab-Leads hier. Wie vernetzt ihr euch denn untereinander? Also du hast vorhin schon Jasper das Netzwerk so ein bisschen beschrieben, auch äh, praktisch äh, wie, die, wie aus Fürstenberg die CO2-Ampeln ähm, praktisch bekommen habt. Jugendtag besteht dann noch aus einem ganz großen Netzwerk. Aber bei den Labs ähm, baut sich das ja gerade auf. Wie empfindet ihr das? Wir hatten im September das erste Treffen tatsächlich noch live und direkt analog. Lisa, wie war das für dich? zum ersten Mal dabei zu sein? Ich wollte, ich wollte es gerade sagen, dieses Treffen. Ähm, natürlich äh, kann Remote nicht 100 Prozent diesen Live-Charakter, dieses unmittelbare Erleben ersetzen. Und deswegen war dieses Treffen auch sehr, sehr dankbar für mich als völliger äh, Neueinstieg, den ich ja da hingelegt habe. Wie vernetzen wir uns untereinander? Das Schöne ist, dass bei Jugendtakt ähm, Vielfalt geschätzt wird und dass man auch... Äh, Egal ob man einen technischen Hintergrund, einen pädagogischen Hintergrund oder sogar einen äh, kulturwissenschaftlichen Hintergrund, wie ich ihn ja zum Teil mitbringe, all diese ähm, diese Fähigkeiten werden wertgeschätzt und man wird mit offenen Armen aufgenommen und äh, bekommt eben wirklich das Gefühl, dass man zusammenarbeitet und alle Stärken gemeinsam auch nutzt. Und ich glaube, deswegen ist Jugendtag auch so, so ein gutes Programm, weil eben diese vielfältigen Potenziale genutzt werden. Und, da tut es natürlich auch unheimlich gut, zum Beispiel mit jemandem wie Jasper immer einmal im Monat auch mal wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich auszutauschen, Ideen zu ergründen, die man so gegenseitig hat. Und ja, mir hilft es ungemein, der einen einmal im Monat Austausch gerne öfter. Ja, Und dann vielleicht noch ergänzend, haben wir ja schon, schon lange im Netzwerk unsere digitalen Kanäle, auf denen wir sozusagen immer instant in verschiedenen Channels und Kanälen themenspezifisch uns austauschen, unsere gemeinsamen äh, Sharepoints, wo wir einfach ähm, Dokumente, Inhalte, alles Mögliche hin und her ähm, teilen. Und das ist, ähm, ja, das ist glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, dass Jugendhakt auch zu dem geworden ist, was es, was es ist, dass wir einfach äh, diesen ähm, Open Knowledge-Gedanken einfach wirklich ähm, ja, durch und durch leben und ausleben äh, und alles wirklich radikal teilen, radikale Transparenz in allen Bereichen haben. Ähm, und das hat es mir damals leicht gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was Lisa jetzt beschrieben hat. Das macht einfach, es ist einfach die Hürde, auch für Organisatorinnen und Mentorinnen einzusteigen in Jugendhack ist einfach niedrig, weil du sofort äh, auf einen, ähm, ja, auf satte, schön geackerte Beete sozusagen äh, treten darfst und da mitpflanzen darfst. Ja, das habt ihr ganz schön geschrieben, beschrieben. Das ging jetzt gerade auch so ein bisschen runter wie Öl. Das Netzwerk ist total wichtig, auch hier wieder ganz viele Ehrenamtliche. Ich bin auch sehr dankbar. Ich sage auch ganz ehrlich, dieses Jahr war auch für uns alle sehr anstrengend. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass in bestimmten äh, Stellen da wieder ganz viel Kraft und auch Power kam. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Netzwerktreffen, was wir im Januar dann auch remote wie sonst ähm, haben werden. Eine Sache sagen darf, möchte ich nochmal, ist... Ähm Natürlich ist, glaube ich, Jugendhackt unglaublich wichtig, dass man dieses ganze ehrenamtliche Engagement hat. Aber ich glaube, was man auch echt nicht vergessen darf, ist das Hauptamtliche und das Engagement, was hinter Jugendhackt steht, wo Menschen auch bezahlt werden für das, was sie tun. Denn ich glaube, das ist das, was auch eben diese langfristigen und wirklich festen Strukturen erst ermöglicht hat. Und ich glaube, da ist es immer wieder ganz wichtig, auch sich daran zu erinnern, dass das eben auch nur möglich ist, weil man unterschiedliche Förderinnen und Förderer hat, die, die und sei das von öffentlicher Seite oder von privater Seite, die das Potenzial in diesem Programm erkennen ähm, und eben auch diese Stabilität ermöglichen, die es, glaube ich, wirklich braucht, um so ein offenes und äh, äh, ja, transparentes und vielseitiges Programm am Leben zu halten. Danke, ich bin fast sprachlos. Ähm, klar. Ähm, wir haben im Hintergrund hier in, in Berlin ein Programm mit natürlich auch also sehr engagierte, hauptamtliche Mitarbeitenden. Ähm, viele kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon da draußen an den Endgeräten. Ähm, wir betreuen ja auch die Community, die äh, Online-Community von den ganzen jungen Menschen auf Sulib, ähm, wo ja auch jeder äh, und jede Teilnehmerin, mit dabei sein kann, wo sie sich weiter austauschen über Projekte, das wird betreut. Und natürlich, klar, damit das Programm so am Leben gehalten wird, haben wir Förderinnen. Im nächsten Jahr werden wir die Deutsche Bahn Stiftung hier als Förderin auch haben und für Heilbronn die Hannelore Meier Stiftung und viele kleine andere Finanzierungsmöglichkeiten. Wir bekommen viele Spenden jetzt gerade im letzten Adventssonntagen haben wir ordentlich auf Better Place nochmal beworben und sind da total dankbar, was da reinkommt, genau, denn das finanziert unsere Stellen, aber auch viele, viele Sachen im Hintergrund, ähm, denn pädagogische Konzepte müssen geschrieben werden, nochmal angepasst werden für die Labs, es ist tatsächlich ähnlich, aber doch was anderes, wenn junge Menschen ähm, über einen längeren Zeitraum zusammenkommen und auch die MentorInnen, äh, wir wollen da innerhalb äh, kurzer Zeit natürlich auch so viel wie möglich für junge Menschen rausholen. Denn das ist ja das, äh, warum wir das überhaupt machen, um Lebensläufe positiv zu beeinflussen und zu verändern. Das hat äh, die Lisa ja auch vorhin auch schon nochmal gesagt. Äh, wir wollen, dass Jugendtag ganz vielfältig ist. Wir werden im nächsten Jahr auch einen ganz tollen Schwerpunkt auf Diversity legen, ähm, um das auch wirklich mal einzulösen mehr dafür zu tun, dass so viel wie möglich unterschiedliche Menschenperspektiven, Hintergründe, Wissen in Jugendtakt einfließen kann, um halt immer kleine Verbesserungsprojekte für die Welt zu bauen. Ähm, das war jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache und die führe ich auch gleich fort, denn mh, in 2020 sind wir gewachsen mit den Labs, das habe ich schon vorhin gesagt. Also wir hatten in 2019 zwei Labs, ähm, sogenannte Pilot-Labs, wo wir erstmal getestet haben: ah, funktioniert das? Ähm, haben junge Menschen überhaupt Interesse, so wirklich regelmäßig zu kommen? Äh, da haben wir echt super Erfahrungen äh, im Verschwörhaus in Ulm und äh, in Fürstenberg im Verstehbahnhof gemacht. Und in diesem Jahr haben wir eben mit Jasper in Heidelberg äh, ein neues Lab eröffnet. Mit Lisa in Heilbronn in Cottbus noch eins. In diesem Jahr mit Christopher und Gordon, die da ähm, ehrenamtlich ganz viel tun. Und Wir werden im nächsten Jahr weiter wachsen, denn wir möchten, dass Jugendhackt und vor allem die Labs und der Spirit dahinter und auch der ganze Gedanke so, also so viel wie möglich Orten wirken kann. Und deswegen haben wir uns als Ziel gesetzt, mindestens zehn neue Labs in jedem, im nächsten Jahr zu eröffnen. Und das ist... Äh, da werden wir ganz schön rödeln hier äh, in, in Berlin, im Team, aber auch viele Menschen draußen, weiterhin vor Ort. Äh, das wird für uns eine, eine herausfordernde Zeit. Ähm, gerade, weil wir nicht genau wissen, ne, wie funktioniert das? Können wir das, werden wir mal analog wieder die Türen öffnen oder nicht? Ich kann aber jetzt schon sagen, wer Lust hat, einen jugendtag Lab im ländlichen Raum vor allen Dingen zu öffnen, denn da sind ja eigentlich die meisten jungen Menschen ich will nicht sagen abgehängt, aber sie haben die wenigsten Möglichkeiten dort sich zu verwirklichen. Es gibt die wenigsten Angebote, es ist eine total doofe Infrastruktur, wo dann irgendwie Mama oder Papa oder Oma oder Opa sie mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Ähm, wir möchten probieren, an so viel wie möglich Kleinorten eben auch Labs zu eröffnen. Und wenn ihr Interesse habt und selber vielleicht schon einen kleinen Makerspace habt, könnt ihr gerne euch ähm, im nächsten Jahr bei uns bewerben. Wir haben geplant, zwei Calls für Application zu machen, einem Frühjahr und einem Herbst. Und dann machen wir so eine kleine Bewerberrunde, gucken, was ist da schon vorhanden, wie können wir unterstützen. Und ähm, dann werdet ihr Teil dieses wunderbaren Netzwerkes und werdet vielleicht irgendwann Lisa und Jasper auch mal persönlich treffen. Ähm, das ist unser Ziel. Zehn Events haben wir in Deutschland, Österreich und Schweiz zusammengenommen. Und wenn wir nächstes Jahr es schaffen, zehn Labs zu eröffnen, glaube ich, wird Deutschland so ganz langsam. So ein Jugendhaktland auch werden. Aber das ist unser Ziel. Genau. Wie ist denn letztendlich noch mal kurz über die Menschen zu sprechen, die tatsächlich die Zielgruppe sind, also die Menschen, die am meisten profitieren von den Labs? Nämlich, ich würde gerne noch mal über die jungen Menschen vor Ort sprechen. Wie ist es denn? Die Jung also, wenn sie nicht kommen würden, dann würden ja die Labs nicht existieren oder wäre auch nicht der Bedarf sozusagen da. Wie ist denn die Rückmeldungen von denen? Fühlen die sich wohl bei euch? Ähm, wie aktiv können sie sich einbringen? Viel, Gibt es viele Mädchen, die da teilnehmen? Jasper, magst du mal anfangen? Ja, gerne. Ähm, also bei uns, ich war super happy darüber, dass wir tatsächlich ähm, anders sogar als bei den Events dieses Mal wirklich eine fast 50-50-Verteilung äh, von, ähm, von Jungen und Mädchen hatten, was äh, wirklich was Besonderes ist in diesen, äh, ja, Technik und IT-Angeboten, äh, die auf Freiwilligkeit basieren. Das ist was, wo wir auch schon mal schon hier bei uns im Makerspace am Kämpfen sind, hier junge Mädels ähm, mehr reinzubringen. Und genau, ich meine, was jetzt natürlich die Mitgestaltung anbelangt, äh, so sind wir da gerade jetzt ähm, pandemiebedingt einfach, ähm, ja, ist ein bisschen limitiert, weil es natürlich einfach irgendwie wichtig ist, dass man ähm, auch ein rundes, dann doch gut vorbereitetes äh, Setting hat, damit das online gut funktioniert. Spontanität, und remote, viele Jugendliche und Technik arbeiten, alles zusammen ist ein bisschen schwierig. Da brauchst du einfach eine gute Organisation und eine gute Grundlage sozusagen, damit man ähm, da arbeiten kann. Äh, wir hoffen natürlich jetzt, dass wir das, ähm, je erfahren wir auch und je vertrauter wir in der Gruppe werden, dass da einfach da wachsen natürlich die Gestaltungsspielräume. Und was das Feedback anbelangt, so waren die Jugendlichen aber auch bisher sehr dankbar eigentlich für ähm, gut vorbereitete Inputs und dann viel Zeit zum, äh, zum Tüfteln und eine gute Betreuungsquote, die auch gerade online sehr wichtig ist. Und ähm, genau, ich meine, ich bin immer wieder überrascht, wie, also gerade Jugendhack zieht, glaube ich, auch einfach Jugendliche an, die sich eben wirklich für Technik und diese Sachen eben wirklich begeistern und interessieren. Äh, und dass mal selbst einen halbstündiger ähm, Input und irgendwie nur auf den Screen schauen und irgendwie... Äh, wo man irgendwie manchmal schon denkt, die müssten doch eigentlich schon längst abgeschaltet haben, ähm, die einfach wirklich voll konzentriert dabei sind ähm, und mit vielen Nachfragen kommen, was immer ein positives Zeichen ist. Und ich glaube, das, was Lisa auch beschrieben hatte, dass man sozusagen merkt, wie die Jugendlichen auftauen, vertrauter werden, sich mehr einbringen, ähm, verbal, mit Bild und Kamera. Das ist, glaube ich, einfach ein total gutes Zeichen. Und auch das, was sie, dass sie wiederkommen. Ähm, Gerade gestern hatten wir unseren offenen Lab-Abend, ähm, wo zwei der Teilnehmerinnen auch gesagt hatten Sie fühlen sich einfach gerade ein bisschen isoliert, wie immer so eine Check-in-Runde am Anfang, wo jeder sagt, wie es ihm gerade so geht. Und ähm, zwei haben ganz deutlich gesagt, sie fühlen sich einfach gerade ein bisschen isoliert und haben sich total auf diesen Abend jetzt gefreut, ähm, ein bisschen sozialen Kontakt zu haben und gleichzeitig einfach noch ein bisschen was zu lernen und weiterzumachen. Ja, wunderbar. Wie ist es bei dir, Lisa? Ich würde mich da äh, Jaspers Erfahrungsschatz auch anschließen. Ich erlebe die Jugendlichen als sehr ehrgeizig, sehr ja, ehrgeizig ist fast schon das richtige Wort, obwohl es ja eigentlich nicht um Leistung geht. Wir wollen ja, dass es so aus einer inneren Motivation heraus passiert, aber die sind wahnsinnig neugierig und offen, was ja auch so wichtig ist, dass man sich das ein Leben lang bewahrt, neugierig zu sein, offen zu sein. Und es ist so schön, wenn man das noch, ja, wenn man es erlebt. Und bei uns ist es tatsächlich auch, dass wir zwischen 40 und 45 Prozent Mädchen haben, was mich sehr, sehr gefreut hat weil wir natürlich auch betont niederschwellig angefangen haben und gehofft haben, eben auch außerhalb dieses klassischen Publikums, was sich vielleicht eher für IT und Technik interessiert, eben außerhalb dieses klassischen Kreises auch andere Jugendliche zu erreichen. Und ähm, auch wir hatten vor zwei Tagen eine Veranstaltung, wo es besonders schön war zu beobachten, dass die Jugendlichen anfangen, auch aus ihrem privaten Umfeld zu erzählen, wie es ihnen gerade in der Familie geht, ähm, ob es der Oma vielleicht gerade nicht so gut geht, wo wir erleben dass dieser Schutzraum den wir versuchen anzubieten auch genutzt wird und geschätzt wird und es äh, gibt eben es gibt einfach ein sehr sehr schönes Gefühl und äh, ja es, an welche Altersgruppe richtet sich denn ähm, bei euch die Labs also wir hatten ja tatsächlich gesagt von 12 bis 17 aber wir haben jetzt auch Teilnehmerinnen die sind eben von äh, 10 an, weil eben der Bruder seine kleine Schwester mitbringt. Und da sind wir natürlich äh, die Letzten, die sagen nein, die Nele muss äh, den Computer auslassen und freuen uns, wenn äh, auch die Zehnjährige da schon sitzt und genauso äh, fix dabei ist, wie eben ihr 13-jähriger Bruder. Ja, super cool. Und das Schöne ist ja auch, man, Jugendhackt endet ja für die TeilnehmerInnen nicht, wenn sie 18 Jahre alt werden. Wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig, wenn äh, diejenigen, die eben diese Grenze überschritten haben, als MentorInnen dabei sind. Die kennen Jugendhackt dann schon, die kennen natürlich auch einige ähm, der jüngeren TeilnehmerInnen schon. Und da macht es natürlich Spaß, wenn die äh, Jugendhackt auch treu bleiben. Ihr beide habt gerade was ziemlich Wichtiges, glaube ich, auch nochmal angesprochen, ähm dass Jugendtakt auch einen Schutzraum bildet und auch gerade die Labs, gerade durch wiederkehrendes ähm, Interagieren miteinander, sich sich kennen, kann man sich kennenlernen, intensiver kennenlernen und da entsteht ein Schutzraum, der auch gerade mit also sehr gewollt losgelöst ist von den Eltern, sehr gewollt losgelöst ist, eigentlich aus diesem sehr schulischen Kontext, äh, wo junge Menschen nochmal ähm, eine andere Identität auch sich vielleicht aufbauen können ohne voreingenommen zu sein oder ähnliches und neue Menschen kennenlernen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt bei JugendHakt. Ähm, und ihr habt beide das gerade sehr gut beschrieben, was es eigentlich für junge Menschen ähm, bedeutet, dass sie sich auch öffnen und ähm, das als tatsächlich nicht, nicht nur einen technischen Raum, sondern einen sozialen Raum ähm, begreifen. Super. Unsere Zeit ist jetzt schon um. Aber ihr wollt bestimmt, wollt ihr noch was sagen? Äh, an alle ich, da draußen? Ja, an alle da draußen. Ich, ich würde mich tatsächlich dem anschließen, was du gerade nochmal gesagt hast. Und ich glaube auch, ähm, was das Tolle an ähm, an Jugendakt ist, ist genau diese Verbindung aus den Inhalten, aus den Begegnungen, ähm, aus den unterschiedlichen Generationen, die da aufeinandertreffen. Äh, und dass es eben sozusagen wirklich ein, ein Gesamtkunstwerk ist, in dem wirklich... Ähm, ja, Platz ist für eine wirkliche persönliche Entwicklung, sowohl was das Wissen anbelangt, ähm, was aber auch die eigene Identität, die eigene Haltung zu Themen ähm, und so anbelangt und eben auch wirklich ein Lernen zwischen den Generationen stattfindet. Und ich glaube, von genau solchen Kontexten können wir zurzeit äh, überhaupt nicht genug haben. Deswegen freue ich mich auch wirklich sehr ähm, über diese tollen Wachstumspläne von den Jugendhack Labs und ähm, ja. Ich freue mich auch sehr, dass was jetzt vielleicht noch an alle Interessantes, das äh, wirklich Gute an remote ist natürlich, dass ganz egal, äh, ob ihr jetzt in, in Buxtehude, Hamburg, ähm, in der Nähe von München, in Salzburg äh, oder in einem äh, kleinen äh, Dorf im Erzgebirge oder sowas seid, ihr könnt alle an den Jugendhack Lab Events teilnehmen, denn sie sind ja gerade remote. Ähm, also schaut wirklich mal auf die Website Jugendhack.org/labs ähm, und guckt, was da für Angebote sind folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, und äh, ja, kommt im Lab vorbei. Und ähm, auch wirklich nochmal an das Angebot, oder äh, den Aufruf, den Mechtelt gestartet hatte, sich für eine Lab-Einrichtung äh, zu bewerben. Äh, genau, jeder, der irgendwie in dem Kontext ein Makerspace... Wir haben Jasper verloren. Wir haben Jasper verloren. Oh Gott. Aber, er ist auf jeden Fall in unserem Herzen. Ich wollte gerade sagen, ich würde im Herzen jetzt nach außen tragen und seine Aussage fortsetzen, weil ähm, auch, auch ich ähm, richte mich natürlich an die Jugendlichen da draußen, weil wir mit Jugendtag einfach Raum bieten für eure Ideen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lust habt, einfach auch Räume zu finden, wo, ja, wo ihr gehört werdet, ähm, dann ist Jugendtag eben genau das Richtige, weil wir euch eben zeigen wollen, ähm, dass äh, dass die Welt da draußen vielleicht tatsächlich genau auf eure Idee wartet, auf eure auf euer ähm, Wissen. Weil jeder kann mit seiner Kreativität und mit seinem Wissen Dinge verändern oder Dinge erschaffen erstmal. Und ich glaube, das ist auch eben so ein, so ein Grundgedanke von Jugendhakt, dass jeder ähm, selbstwirksam werden kann und ähm, gemeinsam mit anderen großartige Dinge erschaffen kann. Wow, das war echt schon fast das Wort äh, zum RC3. Vicky Packer, äh, WG hier. Vielen Dank für die coole Bühne, äh, die du hier uns ähm, geboten hast, sozusagen Lisa, mit, äh, die dir gefüllt hast, sozusagen. Ähm, schade, dass ich das jetzt nicht äh, Tschüss sagen kann und danken kann für den Beitrag, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Ähm, das war es mit unserem kleinen Input und äh, der war voraus aufgezeichnet. Und jetzt geht es gleich in so eine kleine QA. Also, das wird wieder live sein. Ich sage Tschüss nach. Heidelberg und tschüss nach Heilbronn. Hey, Jasper. Wir sind gerade dabei, tschüss zu sagen. Cool, dass du da warst. Vielen Dank. Man sieht auch bei uns, es ist menschlich. Wir sind nicht perfekt, bei uns hakt die Technik auf. We are the robots, falls es noch <lacht> jemand kennt. Okay. Macht's gut. Tschüss. Ein gutes neue Jahr. Bis bald.